Ja, kannst du uns anschreien am Montag, die 29. Folge, es ist unglaublich, wir drehen uns im Kreis, es tut sich nichts. Und, ja, ja, ja, wer weiß es, richtig, die anderen tausend entrüsteten Bürger, äh, die sozusagen sich nicht gerne äh, voll überwachen lassen wollen und äh, sozusagen verdachtsunabhängig in die Schublade der Kriminellen äh, hineingepastet werden möchten, sind leider schon weg, die sind gerade zu Tante Erna alle zum Kuchenessen gegangen, aber äh, der, der feste Fels in der Brandung oder um es äh, jetzt heute mit der Metapher zu sagen, äh, der, der, der, der, der, der, der sich aufbäumt. Baum des Widerstandes, der ist jetzt hier, der ist jetzt hier und im Endeffekt geht es um dieses Aufbäumen und ihr seht ihr hier überall die Bäume stehen, ja, es ist Frühling, es ist Frühling des Aufbegehrens und dieses Aufkeimen ist das, was sozusagen dem Baum seine Kraft gibt und wenn ihr Sachen hört wie Freihandelsabkommen, Aufbäumen, ihr hört was wie Vollüberwachung der Bürger, Aufbäumen, ihr hört was von Netz Neutralität soll abgeschafft werden, aufbäumen. Und darum sag ich jetzt Danke zu dem Baum da. Ja? Weil das kann ja nicht sein, an dem müsst ihr euch mal ein Vorbild nehmen. Also ich, ich entdecke das gerade, in mir steckt viel Baum. Ja? Dieser Baum steht bestimmt schon seit fünf Jahren vor dem Kanzleramt und sagt, Angela, so geht das nicht. Dieser Baum, jede Pore seines, seines Daseins, ist einfach... Widerstand. Er steht hier und, und mit, mit, mit seiner aggressiven Art einfach mal zu schweigen und verachtungsvoll rüber zu gucken. Ähm, das ist äh, etwas, wo ich sagen kann, Respekt bauen. Du hast es geschafft, dich subkutan hier in die Landschaft der Regierung einzuasseln. Du hast deine, deine Wurzeln, du bist fest verwurzelt im Regierungsland und trotzdem lässt du dich nicht unterkriegen. Du keimst jeden Frühler wieder auf, bist uns ein Vorbild und das spornt mich an, auch jeden Montag wieder hinzukommen. Weil wenn du es schaffst, hier fünf Jahre in a row kann das Kanzleramt zu äh, demonstrieren, lieber Baum, dann kann ich das auch einmal die Woche für fünf Minuten. Danke. Du gibst mir Hoffnung. Äh, Hoffnung, die ich hier überall nicht mehr bekomme. Wenn ich sehe, was passiert. Äh, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Äh, äh, vielleicht äh, Baum, ich glaube an dich und du an mich. Sieht doch gut aus, top! Also, lasst ihr euch nicht überwachen, äh, dann äh, geht das auch, äh, dann, dann schaffen wir das. Und äh, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Und kämpfen! Kannst du uns anschreien am Montag? Die 29. Folge. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Hurra, hurra, hurra. Äh, die Schule brennt, der Bundestag äh, noch nicht. Oh, jetzt. Äh, Verherrlichung, ähm, äh, ja und die, die Schweizer Botschaft brennt nicht, also alles ist gut, nichts brennt,